In diesem Video geht es um die Übertragung der Atempocken. Die Übertragung ist auf zwei Arten möglich. Einmal durch die Übertragung von Mensch zu Mensch. Dies ist selten, aber trotzdem möglich. Bei zum Beispiel engem Körperkontakt, Kontakt zu Bläscheninhalt oder Schruf der Pocken, Kontakt, Kontakt zu Wunden oder Geschwüren im Mund, Kontakt zu Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel Speichel oder Kontakt zu Tröpfchen, die beim Atmen oder Sprechen ausgeschieden werden. Auch möglich ist es, dass man sich über Kontakt zu Kleidung, Bettwäsche, Handtücher und so weiter einer Person, die sich mit Affenpocken angesteckt hat, infiziert. Von Tier zu Mensch ist die Krankheit aber auch ansteckbar. Zum Beispiel durch Tierbisse, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen der Tiere, Essen von Fleisch, welches nicht ausreichend gekocht wurde. Dies war unser kleiner Überblick über die Affenpocken und die Ansteckungsweisen.